Das alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, Reine der Futterblumen, hier ist wieder der Block für den Wein, der Mann fürs Grobe. 68 der frisch fröhlichen philosophischen Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Hier auf dem Gleichsatzkanal. Wir sind äh, zu guter Letzt gelandet bei Fritz de Mautner und seinen äh, definitiven Aussagen zur Geschichte des Abendlandes, die 319 von 350 wieder lautet, wir gehen in der Irre und ahnen es nicht. Nebel bedecken alle Worte, Nebel alle Wortgruppen. Und der Wahnsinn lauert an der Aufdeckung dieser Nebelschleier. Und diesen Eindruck muss jeder eingeweiht, der, der sich ein bisschen näher mit der Angelegenheit beschäftigt, gewinnen dass an äh, einer Aufklärung hier überhaupt kein Interesse besteht, weil anscheinend die Verantwortlichen äh, die Öffnung der Büchse Py der Pandora befürchten, dass dann äh, Chaos und Unordnung über die Welt hereinbrechen, wenn es kein Halten mehr gibt in den geschriebenen Werken. In der gesprochenen Kommunikation, wenn wie bei Hugo von Hoffmannsthal nur noch modrige Pilze im Mund übrig bleiben, wenn von der Sprache die Rede ist. Diesen Eindruck möchte man gewinnen und es ist auch überall ein Hohn, wenn an den verschiedensten Stellen von der Bemühung um Klarheit und klare Kante und wie alle diese Formulierungen heißen, die sind alle meilenweit davon entfernt, wirklich etwas an einer Aufklärung der ganzen Angelegenheit zur Aufklärung dieser Angelegenheit beizutragen. Ganz im Gegenteil, man verstrickt sich nur noch mehr in, so nach dem Motto, ist der, der Proton soll das, die erste Lüge einmal geschehen, dann ist es wie, wie beim Kleinkriminellen, wenn er beim Verhör einmal lügt, dann verstrickt er sich immer mehr in Widersprüche, bis am Ende die ganze Angelegenheit so... Kompliziert erscheint, dass es am besten ist, mit allem nichts zu tun zu haben und das so weit wie möglich unter dem Deckel zu halten. Und das ist nach wie vor die Politik mit allem Unangenehmen, den eigentlichen Problemen. Damit will man nichts zu tun haben. Man beschäftigt sich mit irgendwelchen Scheinproblemen, damit der Eindruck entsteht, dass äh, es, äh, kritisches Verhalten möglich ist. Aber das sind nichts anderes als Alibi-Veranstaltungen. Alles passiert auf dem Rücken einer Naivität. Naivität oder man muss Dummheit dazu sagen der breiten Masse der Bevölkerung, die Ihr Desinteresse und Ihre Ignoranz auch noch als, als äh, Lebensstil zu verkaufen weiß. Man muss nur, sich nur ein wenig mit der ganzen Angelegenheit beschäftigen, um zu begreifen, wie tief diese Unwahrheit, muss man sagen, wie tief diese Falschheit sitzt, die als Normalität und Selbstverständlichkeit, zu alltäglichen Geschäft geworden ist. Ein, ein Hohn gegenüber dem, dem Vermögen, Verstandesvermögen und der, der geistigen Kapazität, die eher Menschen fähig sind, eine Beleidigung für jeden, der ein gewisses Maß an Intelligenz verfügt das was alles passiert eine auf Glaubwürdigkeit, mit Glaubwürdigkeit äh, auf Glaubwürdigkeit zu rechnen. Und nun geht es weiter mit, äh, mit dieser Pirade von Lautner. Er schreibt diese Knechte an den Ruderbänken der Wortgaleeren sind nur noch den breiten Massen gefährlich. Ihre Waffen sind stumpf für unseren gebildeten Mittelstand. Er hat neue Worte gemünzt. Das Recht, die Sitte, die Wohlfahrt, das Glück. Und unsere Minister, unsere Abgeordneten und Journalisten sind die neuen Diener. An diesen neuen Worten sind die künftigen Paffen. Für Mautner ist hier die Politik, die neue Religion, wie für mich die Wissenschaft die neue Religion ist, mit den neuen Pfaffen, die ungefähr genauso viel Glaubwürdigkeit verdienen wie die Pfaffen des 19. Jahrhunderts, die ihre Fälle davon schwinden, sahen mit dem aufkommenden Sozialismus und dann wieder Mühen und Kosten gescheut haben, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren. Aber der Zug war abgefahren. Aber die Autoritäten haben, jetzt, haben sich neu äh, gespielt, ihnen, äh, möchte man sagen, ins Spiel gezogen, mit denen, äh, die den Glauben der, der Geister der vielen zu binden, offen mit dem Recht und der Sitte, Wohlfahrt, das Glück, geschrieben den Menschenrechten. Das ist der letzte Winkelzug, die breite Masse übers Ohr zu hauen, in der Anschein erweckt wird, dass dadurch Verbesserungen stattfinden würden. Allerdings äh, eile ich die Auffassung nicht Lautner äh, hier, dass die, die, die Knechte der Wortgaläen nur noch in breiten Massen gefährlich sind. Dass diese höheren Weihen der Abstraktion, die sind vielleicht wenigen Eingeweihten im Begriff, darunter auch solche, die ihr Wissen in dieser Angelegenheit sehr wohl, zu Nutzen verstehen, um äh, den Anschein der äh, Glaubwürdigkeit zu erwecken. Weil die Menschen ja glauben wollen, sie wollen ja glauben, dass alles gut ist. Denn es gibt sich wahr, äh, schlecht, mit einer negativen Einstellung. Und das wird schamlos ausgenutzt und betrogen. Und schon geht's es weiter, 321 Worte wie Pflanze, Tier, Himmel, Licht, Sprechen, Denken, Vernunft, Verstand, Leben, Tod, Gesundheit, Krankheit und so weiter gebrauchen wir nur darum, weil wir sie ererbt haben. Genauso wie das eben ausgekrochene Küken das Körnchen aufpickt und in der Tat wird viel einfach traditionell übernommen, ohne jetzt groß das zu hinterfragen. Es wird vorgelebt, der Gebrauch von Worten geht von den Älteren auf die Jüngeren über, weil sich diese scheinbar im praktischen Gebrauch bewährt haben. Gewisse Ansichten über Gesundheit, Tod, Leben, Verstand, Denken Vernunft nicht besonders tiefschürfend wahrscheinlich und was funktioniert wird nicht hinterfragt in den seltensten Fällen ist das wird ein kindliches bleibt ein kindliches Interesse an der Welt und den Dingen erhalten und eine kindliche Neugier und Wissbegierde macht nur allzu schnell einer Lethargie Platz nur noch das nötigste dann als, als äh Leistung empfunden und dann äh, geliefert wird. Das Wissen ist nicht mehr Freude, sondern Pflicht, Arbeit. Man sieht sich ein Pferd, ein größeres Rad, eine Apparatur, eine Maschine. Die Soldaten im Militär wird man zur Arbeit erzogen und kann schon froh sein, wenn man nicht in Ländern lebt, in denen die Kinderarbeit noch erlaubt ist. Auf solche äh, Vergleiche wird dann bezogen, äh, wenn es daran geht, die hiesigen Verhältnisse zu beurteilen. Da wird nie die Latte nach oben gelegt, sondern immer nach unten dass die Gegenwart dann als wünschenswert und als optimal den Umständen entsprechend empfunden wird und keinerlei Bedürfniszustand möglich ist. Die Gewohnheit in Bezug auf das Sprechen, die kann gar nicht oft genug hervorgehoben werden, weil... In der Regel ist das eigene eigenständige Denken so selten wie wie alle ein in einer Mutter. Und schon geht's weiter zur nächsten Nummer 322. Äh, immer wieder Mautner äh, für diejenigen, die jetzt nur äh, Audio äh, hören, Podcast muss ich nicht mehr hinzufügen, beziehungsweise ich werde es dann erwähnen, sollte in dieser letzten Tranche noch jemand anderer als Fritz Mautner zu Wort kommen. Und diejenigen, die hier YouTube-Video unterwegs sind, die sehen das sowieso, dass es um Mautner handelt. Also der nächste Punkt, auf der gefälligen Annahme der Gleichheit beruht unser ganzes geistiges Leben. Den Punkt hat Nietzsche schon in seinen nachgelassenen Schriften im Willen zur Macht ausgiebig untersucht, welche Rolle die Gleichheit spielt überhaupt zum Überleben in der Wildnis, die Wahrnehmung, musste eben die Differenz dann auf der Jagd äh, eben notwendig äh, die Wahrnehmung entsprechend zu schulen und festzustellen, ob jetzt äh, ein Unterschied äh, zu bemerken ist. Darauf konzentriert sich dann die Aufmerksamkeit, denn dass, äh, nur der Unterschied wird ja wahrgenommen, wenn etwas gleich bleibt, dann ist, gibt es keinen Anhaltspunkt, einen, einen Fokus sozusagen und reduziert sich dann die Aufmerksamkeit auf das ganze Bild und nicht auf die ganzen Einzelheiten. Und auch das Denken besteht im Grunde genommen aus dem, der Feststellung von Unterschieden. Die, also, wenn Martin hier schreibt Annahme der Gleichheit, dann heißt es eben, eben mit der Gleichheit dann auch die Differenz ist. Im Grunde genommen ist es äh, die Prozedur, äh, die Analyse im Denken könnte man als Differenz bezeichnen und die Gleichheit dann als Synthese eben festzustellen, ob äh, etwas äh, in eine größere Allgemeinheit hineingeordnet werden kann oder nicht. Und in diesen Kategorien spielt sich ähm, mehr oder weniger das ganze geistige Leben ab, das bewusste, das Bewusstsein, der, der immer wieder so oft äh, das so oft kolportierte Wort von äh, im Anfang war das Wort, die müsste eigentlich heißen, am, am Anfang war die Differenz, wurde dann im Anfang war die Urteilskraft äh, der Gleichheit, aber eher noch die Differenz zuerst ist die Differenz maßgebend was den Denkprozess angeht, eine Gleichheit äh, gibt es keinen Anhaltspunkt, es ist eben so wie es immer war, es ist alles gleich, erst wenn die Differenz dann äh, auftritt und eine Veränderung stattfindet, beginnt äh, quasi das geistige Leben oder auch das Erwacht, das Bewusstsein möchte man sagen. Die Aufmerksamkeit wird erregt, oft unbewusst und auch die Sprachbildung ist, äh, findet in diesen, nach diesem Prozedere statt. Wird Entweder eine Gleichheit äh, des, äh, dieses oder jenes Dings mit der äh, Kategorie, die, an die jetzt jemand denkt, äh, die vielleicht äh, traditionell in solchen Fällen angewandt wird, oder aber auch eine Kategorie, die einem bestimmten Subjekt jetzt gerade einfällt weil es der Meinung ist, dass die hier adäquat ist und man jetzt hier von Gleichheit sprechen kann oder dann auch von äh, Unterschiedlichkeiten, da wird eine andere äh, Kategorie, ein anderes Wort gebraucht und dementsprechend dann auch eine äh, passt zu dieser, diesen, diesem Wort dann die entsprechende Bedeutung, wie dieses Wort dann zu gebrauchen ist und wie dieses Subjekt dann dieses Wort äh, weiterhin gebraucht und mehr ist es im Grunde genommen nicht. Was da an Bibliotheken geschrieben wird, äh, die diesen, dieses äh, Grundverhältnis nicht äh, beachten, die sind alle, wie es so schön heißt, für die Katz oder äh, bringen mehr Schaden als Nutzen. Weil letztlich äh, die Leute dann äh, in ihrem äh, noch, noch nicht vorhandenen Denken dann auch noch dazu abgelenkt werden. Sie werden manipuliert, ohne das zu durchschauen, dass sie manipuliert werden in Form von Begriffen. Und schon geht es weiter mit der nächsten Nummer 323 in dieser 68. Folge der Philosophischen Trilogie Abstraktionen Nominalismus Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal in den letzten Zügen mit Beiträgen von Fritz Mautner, die das Ganze nochmal in, in, in in einem Bild abrunden, das vorher nicht möglich gewesen wäre. Also, ich schätze mal schwer, diese Zitate von Mautner an den Anfang gestellt würden sich einige Leute etwas brüskiert vorkommen und dass Mautner eben übertreibt, es gar nicht so schlimm ist und so weiter. Aber jetzt nach dem, nach äh, fast, äh, nach über 30 Stunden an äh, Besprechung dessen, was die Begriffe Abstraktion oder Nominalismus oder Sprachkritik äh, für einen Bedeutungsumfang äh, haben könnten. Also letztlich wird nur der Gebrauch dieser drei Worte etwas äh, gründlicher unter die Lupe genommen, wie diese Worte zu verstehen sind. Und für viele Menschen haben diese Worte keinen, keine Bedeutung oder weniger Bedeutung. Ja, man hat sich vielleicht für Philosophie interessiert, aber äh, weniger für Sprachphilosophie. Oder dann auch weniger für Nominalismus und noch weniger für, für Sprachkritik. Und nur äh, ein ganz spezielles Publikum, sage ich jetzt mal, die, die diese Be drei Begriffe auf einen Haufen lesen und denken sich, ah, das kann, könnte interessant sein. Das äh, ist das Publikum, äh, das ich mir für diese Frequenz-Trilogie äh, wünsche. Und ich weiß, äh, diese Leute sind da draußen. Ich weiß, dass von den Gleichsatzzeiten. hat ähm, bin da äh, in der ja, glücklichen Lage, kann man nicht sagen, aber ich sehe, dass äh, aufgrund eines... Äh, Trackers ja, sehe ich das bei den Leuten, die, die es gibt natürlich die Möglichkeit, diesen Tracker abzuschalten, aber äh, bei den Leuten sehe ich das, wofür sie sich interessieren, äh, wofür sie sich nicht interessieren, aber es gibt auf alle Fälle Leute und es sind gar nicht so wenige, die sich äh, für. Äh, diese Themen interessieren oder zumindest ein Interesse an einem funktionierenden Verstand haben. Das kann er auf alle Fälle feststellen. Und was jetzt hier diese Videosequenz auf YouTube angeht, da wird es einiges dauern. Das hat mit den beziehungsweise bzw. der Vorgänger waren, war ja, die, waren ja die Seiten der Mautner Gesellschaft so in den Jahren. 1990 bis 2004, so etwas, 14 Jahre, bis dann Gleichsatz gekommen ist. Das hat alles seine Zeit gedauert, bis das anläuft. Also jetzt ist 2021, das läuft jetzt gerade mal drei Monate. Da wird man dann sehen, irgendwann wird es die Generation geben, die auf das hier anspringt und für jede Menge Unruhe sorgen wird. Aber wo war ich stehen geblieben? Gleichheit hatten wir die Nummer 323. Alle Erkenntnistheorie ist zuletzt Psychologie und an eine wissenschaftliche Psychologie ist nicht zu denken, solange die psychologischen Grundbegriffe unklar und undeutlich im Sprachgebrauch schwanken. Also, ähm, Erkenntnistheorie ist äh, deshalb äh, Psychologie, weil das Subjekt die entscheidende Rolle spielt. Aber im, im Sinne eines Individualitas non escientia. Das Subjekt äh, muss hier notwendigerweise, wenn äh, es zu allgemeingültigen Erkenntnissen äh, kommen soll, als, äh, als Allgemeinheit verstanden werden, schon von Anfang an. Und äh, deswegen äh, wird äh, diese Wissenschaft von Psychologie nie das tatsächliche Individuum treffen. Und das ist das, was Maudner hier meint, wenn es heißt, an eine wissenschaftliche Psychologie ist nicht zu denken. Nicht nur, ja, das meint M Mautner nicht, aber das sage ich jetzt, Mautner meint, dass die psychologischen Grundbegriffe unklar sind, das äh, sowieso, aber ich erkläre gerade weswegen, weil eben die Sprache ja allgemeingültig ist und äh, dass wirklich einzelne nicht in sprachliche Begriffe gefasst werden kann und zudem, äh, zudem dass die psychologischen Grundbegriffe unklar sind, also ein, ein äh, da scheiden sich die Geister, an, da gibt es jede Menge Theorien zu, zu, zum Vorstellungsbegriff oder zum Empfindungsbegriff, zum Bewusstseinsbegriff, äh, zur Psyche überhaupt, Psychologie ohne Psyche ist eins der Schlagworte, Wahrnehmung sowieso und dann Anschauung, wie sie nicht alle heißen, es ist aber letztlich... Äh, das, was Hans Kleinpeter in einem äh, in einem Buch über die äh, Erkenntnistheorie äh, der Naturwissenschaft geschrieben hat, dass es Mautners, äh, äh, was sage ich, äh, Kants durchgehendes oder äh, primäres Motiv seines ganzen Wirkens war, äh, die Beziehung herzustellen zwischen Ich und... Äh, der Außenwelt oder dem Ding an sich, wie es, wie es bei ihm heißt. Und das ist äh, nicht nur bei Kant, sondern äh, prinzipiell das erkenntnistheoretische Problem zwischen äh, jetzt Wort äh, bzw. Denken oder wie Kant das, äh, das Ich nennt und dem Objekt oder der Sache zwischen äh, eben Subjekt und Objekt. Diese beiden Angelegenheiten auf logische, Weise, äh, auf logische Art und Weise in Übereinstimmung zu bringen, ist nicht möglich. Und das ist das Problem. Und was ist die Konsequenz? Auf Biegen und Brechen dann diese äh, Verbindung herzustellen, da bleibt das intellektuelle Gewissen auf der Strecke. Also, äh, das kann man vergessen aber ebenso feststeht, dass äh, dies eine solche Verbindung sein muss und auch praktisch immer wieder passiert, eben äh, aus Zweck bedingt. Und allein dieses Problem ist zu klären, das heißt, das Problem heißt die Rechtfertigung von Interessen. Aber meine Zeit ist jetzt wieder, schon wieder vorbei in dieser Folge 68. Und deswegen kann ich mich schon wieder verabschieden. Markiere mir hier nochmal diese Zeile. Das machen wir weg. Für das nächste Mal 69 und die 70 werde ich auch schaffen. Und mehr muss gar nicht sein. Die 71 vielleicht noch. Okay. Peace und out. Ich halte muss ich die ich habe gesehen, dass ihr schnell reagiert, solche Leute zu sehen.